Konzept dieser Reihe hier sagt ja, dass ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, Themen aus ihrem Arbeitsgebiet vorstellen sollen und Einblicke in die Forschung geben. Und da ist natürlich eine Möglichkeit sozusagen anzugeben mit den ganzen Fortschritten, die wir gemacht haben in letzter Zeit und um das zu erklären. Und die ähm, Idee ist natürlich immer, das so zu erklären, dass es dann alles ganz einfach ist. Ist es aber nicht in der Mathematik. Und deswegen hatte ich für heute Abend eigentlich den ähm, Plan, das Gegenteil davon zu machen. Also nicht damit anzugeben, was wir an Fortschritten gemacht haben und was wir rausgefunden haben, sondern eher hier zu zeigen, ähm, was wir kaputt gemacht haben in letzter Zeit. Ähm, das Kaputtmachen auch Spaß machen kann, sieht man in jedem größeren amerikanischen Action-Movie. Ähm, damit waren wir nicht ganz mithalten können, aber die Idee ist schon, Ihnen sozusagen einen kleinen Einblick zu geben, in wie sich mathematische Forschung abspielt, dass es manchmal voran und dann wieder zurückgeht. Und ähm, da gehen wir rein in die Reise, das ist der Plan für heute. Ich fange mal an damit sozusagen mit dem Mythos, wie sich Mathematik abspielt. Wir werden über Fehler reden, über auch wie man vermeidet in der Mathematik Fehler zu machen oder insbesondere die publiziert zu bekommen dann kommt natürlich sozusagen die Sache mit dem Schinkenbrot ähm, und so weiter. Das ist der Plan für heute Abend. Ähm, wenn die Tagesordnung damit ähm, genehmigt ist, dann ja. Ähm, Dankeschön, zumindest mehrheitlich fangen wir an. Nummer eins, der Mythos. Der Mathematiker ist ein mythologisches Wesen, sagt Simon Gollin. Halb Mensch, halb Stuhl. Der Mathematiker ist in der Stereotypen öffentlichen Vorstellung ganz sicher auch ein Mann, also der Mathematiker. Er ist mittelalt, er trägt Bart und eine dicke Brille. Die Stereotypen können wir einfach nochmal wiederholen. Was macht der Mathematiker, wenn er arbeitet? Er sitzt am Schreibtisch, er rechnet, er braucht dafür nur Bleistift und Papier, und Radiergummi und einen Papierkorb und viel Kaffee. Das im Gegensatz zum Philosophen. Der braucht bekanntlich nur den Bleistift und das Papier und viel Kaffee und die Zigaretten. Ähm, unterscheidet sich also leicht in der Arbeitsweise. Woher kommt der Fortschritt in der Mathematik? Ähm, der Mathematiker sitzt also am Schreibtisch. Er schreibt furchtbar viele komplizierte Formeln auf Papier, hat einen Geistesblitz, schreit Heureka. Ich hab's stößt dabei seine Kaffeetasse um, ähm, rechnet fertig, schreibt seinen Beweis auf und dann gilt es bis in alle Ewigkeit. Das ist, glaube ich, sozusagen die Kurzfassung von der Vorstellung, die man da haben kann und so wie sie transportiert wird. Das ist natürlich ein Mythos, das ist Stereotypen, das ist Klischees. Die Figur des Mathematikers, die Vorstellung von mathematischen Arbeiten, Sozusagen in Einsamkeit am Schreibtisch und so weiter. All das stimmt, wenn dann nur teilweise. All das gibt's, aber der Alltag der mathematischen Forschung ist sehr viel vielfältiger, sehr viel interessanter. Mich und uns heute soll sozusagen der letzte Abschnitt von dieser Erzählung besonders interessieren und beschäftigen. Also von dem Heureka-Schrei, ich hab's, übers Aufschreiben und Drucken bis zu dem und dann stimmt es bis in alle Ewigkeit. Oder eben vielleicht doch nicht. Und das geht dann sozusagen unter meiner Überschrift große Fehler. Der Anspruch der Mathematik als exakter Wissenschaft ist natürlich, dass all das, was erst einmal bewiesen ist, dann bis in alle Ewigkeit zu gelten hat. Der Mathematiker und Informatiker Noga Alon aus Tel Aviv ähm, der diesen Monat seinen 60. Geburtstag feiert, ist im israelischen Radio mal interviewt worden und hat äh, erzählt, dass Euclid vor mehr als 2000 Jahren bewiesen hat, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ja, schön hat der Interviewer gesagt und stimmt es denn immer noch? Da lachen wir über den Journalisten, dass der so dumm ist und dass der das nicht weiß. Das Modell eines mathematischen Beweises stammt ja von Euklid aus seinem Buch Die Elemente. Und der Beweis mit den Primzahlen, den man natürlich auch in der Schule lernt, gilt sozusagen als Modell eines Beweises. Der ist auch wunderschön, der ist auch richtig und der gilt bis in alle Ewigkeit. Aber wenn man anfängt, die Elemente von vorne zu lesen, dann ist das erste Resultat, was... Ähm, euklid in Buch 1 der Elemente macht, die Proposition 1. Das ist die Aufgabe, ein gleichseitiges Dreieck zu konstruieren. Und es stellt sich raus, dass die Konstruktion, die Euclid da angibt, schon richtig ist, aber die Begründungen eigentlich nicht oder zumindest nicht vollständig. Das heißt, auch die berühmten Elemente des Euklid fangen im Prinzip mit Fehlern an, das fängt damit an, dass da eben zwei Kreise geschnitten werden, aber unter den Grundannahmen, die da gemacht werden, im Moment gar nicht klar ist, dass sich diese, Beweise, diese Kreise wirklich schneiden müssen. Mathematik als Wissenschaft beginnt also mit Euklid und Euklid beginnt mit einem Fehler. Gerade diese Proposition 1 ist natürlich genau analysiert worden. Der Mathematikhistoriker David Joyce, der den gesamten Euklid ins Internet gebracht hat, schreibt dann, es sei überraschend, dass ein so kurzer, klarer und verständlicher Beweis so voller Löcher sein kann. Dies sind logische Lücken, in wo die Argumente gemacht werden, mit, unter, mit ungenügender Begründung. Und weil das eben der erste Beweis in den Elementen ist, ist der natürlich auch besonders exakt angeschaut worden. Und in der Tat, wenn man jetzt durch die Mathematikgeschichte geht, dann merkt man, dass die voller Fehler und Lücken und Missverständnisse ist, die sich teilweise über Jahrtausende ziehen. Die Grundlagen der Geometrie, die Euklid im dritten Jahrhundert vor Christus mit Axiomen und Propositionen und so weiter formuliert hat, hat letztlich erst David Hilbert und Moritz Pasch und die Leute um sie herum 1899 korrigiert, also weit mehr als 2000 Jahre später. Seitdem stehen die Grundlagen der Geometrie, so wie wir sie heute verstehen und eben nicht schon seit Euklid Von Aristoteles zum Beispiel stammt die Behauptung, man könne den Raum nicht nur mit Würfeln lückenlos auffüllen, dass das geht, wissen wir, weil wir ja alle mal Zuckerwürfel in so einer Packungen gesehen haben, wie sie verkauft werden und wenn es nur wirklich Würfel sind, dann merkt man, da sind keine Lücken dazwischen, aber Aristoteles hatte behauptet, es ginge genauso gut auch mit Tetraedern. Dass das nicht stimmt, ist dann erst im 15. Jahrhundert aufgefallen, einem gewissen Johannes Müller, der als Regio Montanos publiziert hat und der dann eben nachgerechnet hat, dass das gar nicht gehen kann, weil das mit den Winkeln nicht aufgeht mit dem regulären Tetraeder. Und fünf Tetraeder ergeben eben nicht zusammen 360 Grad, sondern nur 353 Grad. Das Interessante daran ist eben auch, Aristoteles hat es behauptet, geglaubt hat man es bis ins 15. Jahrhundert. Da ist der Fehler aufgefallen bei einem, der eben sozusagen die grundlegende oder grundlegende Sachen zur Trigonometrie gemacht hat, Regio Montanus. Damit ist der Fehler entdeckt, aber damit ist natürlich eine Frage offen, die sagt, wenn man nun den Raum nicht lückenlos mit Tetraedern füllen kann, wie gut kann man denn den Raum füllen mit gleich großen regulären Tetraedern? Und die Antwort ist, das wissen wir nicht und da haben Leute heftig daran gearbeitet in den letzten Jahren. Der Rekord ist so bei ungefähr 85 Prozent, also dass man Packungen angeben kann sodass 85% des Raums mit Tetraedern aufgefüllt ist. Man weiß aber nicht, oder kann zumindest nicht beweisen, dass es nicht auch viel besser geht. Die obere Schranke liegt irgendwo bei 99,99999 und noch ein paar neunen Prozent. Also man kann zeigen, es geht nicht ganz mit 100%, aber wie gut es geht, weiß man nicht. Also, Aristoteles behauptet, im 15. Jahrhundert merkt man, es geht nicht ganz. Aber wie gut es geht, ist eines der interessanten Forschungsprobleme der diskreten Geometrie. Auch eines, was ich gern mal machen würde, wenn ich da eine brillante Idee dazu habe. Man würde ja gerne mal ein Problem von Aristoteles lösen. Ähm, auch mit dem Namen von Archimedes verbinden sich interessante geometrische Strukturen, aber eben auch Fehler. Ähm, Archimedes wurden zumindest die sogenannten archimedischen Körper zugeschrieben. Das sind Polyeder, die sich aus unterschiedlichen regulären Seitenflächen zusammensetzen. Dieses Ding hier eben aus Dreiecken und Quadraten. Mit der zusätzlichen Bedingung, dass sich an jeder Ecke dasselbe abspielt. Hier zum Beispiel um jede Ecke ein Dreieck und drei Quadrate. Und wenn man eine andere Ecke anschaut, dann ist es ganz genauso. Und aus der griechischen Antike kommt schon die Behauptung, es gäbe genau 13 dieser archimedischen Körper, wobei man die platonischen Körper nicht zählt und die Prismen und Antiprismen auch nicht, und dann gibt es eben 13 weitere. Hat angeblich schon Archimedes gewusst, Dürer hat die gezeichnet, Kepler hat es dann endlich bewiesen, dass es eben nur diese 13 Dinger gibt, 1619, 1619. Und 1930 findet ein Herr Miller aus Großbritannien dieses Ding, was nun leider fehlt in der Liste von Archimedes und Dürer und Kepler, der sogenannte Miller-Solid. Der sieht eigentlich aus wie der rom cup aber ist verdreht. Und man merkt also, da wo hier oben das Dreieck ist, ist eben hier unten keines, sondern das ist sozusagen gegeneinander verdrillt. Aber das ist so einer der Fehler der... Geometriegeschichte, die sich von wirklich von Archimedes bis ins 20. Jahrhundert ziehen. Man merkt also Lücken, Fehler, Behauptungen, die nicht überprüft werden. Ähm, die Mathematikgeschichte ist auch deswegen interessant, weil eben nicht alles in alle Ewigkeit gilt, ähm, was ähm, irgendwann mal behauptet worden ist. Jetzt kann man natürlich fragen, sind es alles historische Anekdoten und Kleinigkeiten, ist es heute ganz anders? Und die Antwort ist natürlich, dass auch heutzutage Fehler gemacht werden in der Mathematik und dass diese Fehler interessant sind. Meine Behauptung am Ende wird sein, die sind auch deswegen interessant, weil man aus ihnen was lernt und was lernen kann. Und vielleicht die berühmteste Geschichte in dem Kontext ist die von der Lösung des großen letzten Satzes von Fermat durch, Andre, äh, durch Andrew Wiles, ein britischer Mathematiker. Ähm, um die Geschichte kurz ähm, zu wiederholen, für alle, die es kennen, die Behauptung von Fermat war gewesen, 16. Jahrhundert, dass sich keine dritte Potenz als Summe von zwei anderen dritten Potenzen schreiben kann, dass die Summe von zwei vierten Potenzen keine vierte Potenz geben kann und so weiter. Fermat hat damals behauptet, er hätte einen wunderbaren Beweis, aber er hatte es sozusagen an den Rand von einem Buch geschrieben und hat gesagt, da sei nicht genug Platz, um den Beweis hinzuschreiben. Vielleicht hatte er einen Beweis, aber der war vermutlich nicht richtig. Ähm, Andrew Wiles hat 1993 in einem Seminarvortrag in Cambridge verkündet, dass er das Problem jetzt gelöst hat. Das gab Riesenapplaus, das gab ein Blitzlichtgewitter. Das ist gefeiert worden durch die Weltpresse bis zur New York Times, bis ein Gutachter der Arbeit dann festgestellt hat, der Beweis war nicht richtig. Und das ist eine der eigentlichen großen Heldengeschichten der Mathematik, dass ähm, Andrew Wiles dann, als er eben davon informiert wurde und in Diskussionen festgestellt hat, das ist falsch, zurückgegangen ist an seinen Schreibtisch, sich hingesetzt hat und letztlich diesen Fehler analysiert hat und aus dem Fehler gemerkt hat, mit dem, warum das nicht funktioniert, ist genau dieselbe Sache, die einen älteren Beweisansatz, den er nicht konnte, dann wirklich zum Laufen bringt. Und 1994, dann ein Jahr später, hatte gemeinsam mit Richard Taylor, einem ehemaligen Schüler, eben den, sozusagen seinen zweiten Beweis für den Fermat geliefert und der war dann auch richtig und der gilt ähm, nach allem, was ich weiß, ich bin kein Experte in den Dingen ähm, bis in alle Ewigkeit. Wenn man jetzt die Geschichte nur von diesem Fermat anschaut, ähm, auf der einen Seite ist es eine wirkliche Heldenlegende, das hier ist ein Screenshot von als er noch in Princeton an der Uni war, ist jetzt in Großbritannien zurück, wo er zitiert wird mit den Worten, jedes Thema erzeuge die eigenen Legenden, genauso wie die Suche nach Atlantis oder dem Versuch, die Hieroglyphen zu übersetzen. Ähm, es gäbe da Romantik und Aufregung in dieser Art von Problemen und wenn die gelöst sind, dann merkt man sozusagen, die Geschichte schreitet voran. Das ist richtig poetisch und ich glaube, einer wie er darf das sagen, gigantische Leistung. Wenn man sich die Geschichte nur dieses einen Problems anschaut, dann ist da natürlich auch nicht Wiles der Erste, der da einen Fehler gemacht hat, sondern vermutlich Fermat, wo wir annehmen, dass der keinen Beweis gehabt haben kann mit seinen Methoden, aber das setzt sich fort damit, dass Gabriel Lamé 1847 behauptet hat, er könnte den Fermat beweisen. Das gab dann Diskussionen zwischen Lamé, Liouville, Cauchy und Wanzel. Wanzel hat zwischendrin auch behauptet, er hätte einen Beweis. Das ging dann weiter in Diskussionen, wo man dann also wirklich die Probleme analysiert hat und aus dem, was man da dann rausgefunden hat, warum diese Beweise nicht funktionieren konnten, kam dann letztlich die Idealtheorie von Kummer und damit kam dann Beweis von dem Fermat in jede Menge Spezialfälle. Und aus den Beweisen ist dann sozusagen der Fortschritt und aus den Fehlern in den Beweisen ist dann eben auch der Fortschritt gewachsen. Das heißt also, Fortschritt in der Mathematik heißt hier nicht immer, dass alles richtig ist, was behauptet und bewiesen und wie er macht, sondern dass man das analysiert und daraus was lernt und damit geht es voraus. Ich behaupte, das Wichtige ist, aus den Fehlern zu lernen. Ich behaupte, Mathematik ist ein kreatives Fach. Mathematische Forschung ist eine höchst kreative Tätigkeit und zur Kreativität gehören auch die Fehler notwendigerweise dazu. Das macht Mathematik auch viel interessanter, heißt aber auch, dass nicht nur das Beweisen und das Heureka-Schreien, sondern auch das Aufschreiben, das Ausarbeiten und das Überprüfen, das Diskutieren und das Fehlerfinden zur Mathematik und zur mathematischen Forschung dazugehören, wesentliche Teile des mathematischen Arbeitens sind und damit der Mathematik als Wissenschaft. Also dieses sozusagen von Anfang an alles richtig ähm, und dann gilt bis in alle Ewigkeit, ist eben nicht, wie Mathematik funktioniert. Und ich will eben illustrieren, ähm, was da so ein bisschen der Prozess ist. Und das will ich im nächsten Schritt Sozusagen, indem ich einfach skizziere, was eigentlich heutzutage der übliche Weg ist, von sozusagen Heureka schreien, bis dass die Mathematik dann veröffentlicht ist. Entscheidend ist natürlich auch nicht, was man sich am Schreibtisch oder wo auch immer überlegt und ob man Heureka schreit oder nicht. Ähm, und auch nicht, was man sich an der Tafel erzählt. Ich sage meinen Studenten immer, ihr könnt mir alles erzählen an der Tafel. Ich werde es dann schon glauben, aber am Ende will ich es schriftlich haben und dann lese ich nochmal und dann rechne ich nach. Und dann will ich sehen, dass die schriftlichen Argumente gelten. Ähm, das ist zumindest meine Methode, Mathematik eben dann auch kritisch anzuschauen. Wenn wir was rausgefunden haben, schreiben wir es heutzutage üblicherweise selber auf. Die wenigsten Mathematiker lassen dann Sekretärin tippen. Inzwischen sind wir unsere eigenen Sekretärinnen und Textsetzer. Und ein Aufsatz, das hier ist einer von Anfang vor letztes Jahr, den ich mit Florian Frick und Pavle Blagojevic in Berlin gemacht habe, wo wir dann ganz stolz drauf waren. 3. Januar 2014 haben wir sozusagen den Preprint fertig gehabt. Das ist also sozusagen die Version, wie wir es aufgeschrieben, getippt, Korrektur gelesen haben. Also 3. Januar 2014 war das fertig. Ich glaube, hat so zwei Monate gedauert in dem Fall von der eigentlichen wesentlichen Idee, bis wir es soweit hatten. Der nächste Schritt ist dann typischerweise die Vorveröffentlichung. Es ist inzwischen üblich geworden, wenn man sowas fertig hat, eben nicht nur auf der Homepage zu hinterlegen, also, Biologen und Mediziner machen das anders. Da werden die Sachen geheim gehalten bis zur Veröffentlichung. Wir Mathematiker machen das nicht, sondern wir stellen es einfach ins Internet. Und das Übliche ist, dass man das auf ein Portal stellt, das Archiv heißt: archiv-arxiv, äh, archiv.org. Ähm, Archiv und dort wird dann die Vorveröffentlichung angekündigt. So sieht es dann aus. Und damit werden sozusagen Kollegen aus aller Welt informiert, dass wir, das ausgearbeitet haben und es bereitsteht zum Runterladen. Man klickt dann und hat das PDF und den Aufsatz sozusagen auf dem Schreibtisch und kann ihn auf den Drucker schicken. Ähm, die Kollegen können lesen, können kommentieren und ähm, die werden über solche Sachen auch informiert, weil jeder jede Woche oder jeden Tag eine E-Mail-Liste bekommt mit den neuen Aufsätzen, die bereitstehen. Da kann man das, was einen interessiert, ja dann eben anschauen. Für mich ist es ein wichtiger Korrekturschritt, die Kollegen lesen und kommentieren, haben vielleicht zusätzliche Literaturhinweise, die wissen ja auch, was geht und was nicht geht und was schon gemacht worden ist, haben vielleicht einen Blick auch für äh, Unsauberkeiten und Lücken. Ähm, mit Erfahrung, und kritischem Auge schauen die drauf, dann kann man seinen Aufsatz auch noch mal überarbeiten. Auch hier von diesem Aufsatz haben wir zwei Versionen im Netz gehabt, also später nochmal eine überarbeitete Version. Das ist alles sozusagen vor, das in den Druck geht. Das ist die Vorveröffentlichung. Ich selbst warte dann üblicherweise ein, zwei Wochen mit so einem Aufsatz, was die Kollegen noch zu sagen haben dazu. Dann wird noch ein bisschen verfeinert und dann schickt man es an eine Zeitschrift mit der Hoffnung, dass die Zeitschrift das interessiert. Ähm, dort wird die Arbeit dann beurteilt. Das machen üblicherweise nicht die Herausgeber der Zeitschrift, sondern die schicken es dann an Kollegen zur Beurteilung. Diese Fachgutachter sind also Experten für genau dieses Detailproblem in der Mathematik oder zumindest aus der Nähe. Die soll den Aufsatz lesen, Beweise durcharbeiten, beurteilen, kritisieren, Fragen stellen und so weiter. Und dann bekommt man eine gewisse Zeit später, wie lange die eben gebraucht haben, ein oder zwei Gutachten dazu. Das sieht dann üblicherweise irgendwie so aus, also ein Gutachter, den ich hier auch nicht kenne, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, das wird anonym gehalten, ähm, beschreibt dem Herausgeber kurz, worum es denn gehen soll in dem Aufsatz, ähm, kritisiert, da unten ist dann eine längere Liste mit äh, Vorschlägen und ähm, Tippfehlern und was auch immer, dem Gutachter eben aufgefallen ist. Und in diesem Fall sagt er eben auch, der Text sollte noch nochmal überarbeitet sein und er hätte dann zwei Vorschläge an die Autoren, was er gerne noch gemacht haben will. In dem Fall war der eine Vorschlag, die Einleitungen ausführlicher zu machen, sodass es mehr Leute verstehen können. Und der andere war, ging um ein konkretes Problem in dem Argument, wo der Gutachter das, was da behauptet wurde, nicht nachvollziehen konnte. Und damit geht es zurück an die Autoren, die überarbeiten und verbessern. Dann geht es zurück an die Zeitschrift, an den Gutachter. Das kann also zwei, dreimal hin und her gehen. Und am Ende entscheidet der Herausgeber der Zeitschrift in der Fassung, die dann vorliegt. Das wird gedruckt oder eben auch, das wird nicht gedruckt. In dem Fall ist gedruckt worden, ähm, noch im Jahr 2014. Der Aufsatz, das ist die Fassung, die dann ähm, in der Zeitschrift eben offiziell veröffentlicht ist. In dem Fall das Bulletin der Londoner Mathematischen Gesellschaft und damit gilt es als veröffentlicht und dann sollte es sozusagen alle Ewigkeit gelten. Es gibt aber noch Korrekturschritte danach. Unter anderem gibt es den Korrekturschritt, dass jede Veröffentlichung in der Mathematik in zwei Datenbanken auftaucht, nämlich ZB-Math und MathSignet, die früher als Zeitschriften existiert haben. Das war das Zentralblatt für Mathematik und seine Grenzgebiete und die Mathematical Reviews, und das sieht dann so aus, das ist wieder derselbe Aufsatz in ZB Math, in diesem Falle haben sie es sich leicht gemacht, und da wird nur eine Zusammenfassung gedruckt, die eigentlich die Zusammenfassung der Arbeit war, ähm, so sieht es dann aus in MathSignet über dieselbe Arbeit, und in dem Fall hat ein Berichterstatter einen kurzen Bericht darüber gemacht, was in der Arbeit drin steht, sozusagen in seinen eigenen Worten. Das ist also, sind also sozusagen Kontrollschritte, weil da Leute eben das nochmal anschauen und lesen. In dem Fall kam es da auch keine zusätzliche Kritik auf, aber das kann durchaus auch passieren. Also ein hübsches Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist wieder ein Gutachten aus ZBMat. Der Gutachter in diesem Falle ist Gerd Faltings aus Bonn, ein Leibniz-Preisträger. Und ähm, ein fields was sozusagen als Nobelpreis der Mathematik gilt, der Autor selbst ist S.T. Yao, ebenfalls fields ein ganz berühmter Mathematiker. Und dieses Gutachten ist unter anderem deswegen interessant, weil das nach einer technischen Beschreibung von was da gemacht wird, die sich so über neun Zeilen hinzieht, die ganze Sache plötzlich relativ interessant wird. Da schreibt dann Faltings, das Argument, ich, also ich übersetze ins Deutsche, das Argument scheint auszureichen für Strata, die total degenerierte abelsche Varietäten parametrisieren, jedoch für gemischte Fälle scheint da was zu fehlen. Der erste Fall ist Geschlecht G gleich 3 und die Strata und so weiter. Also das ist noch sozusagen schüchtern und zurückhaltend und ein bisschen versteckt. Aber wenn Herr Faltings da schreibt, ähm, in dem Beweis der Angelegenheit scheine was zu fehlen, dann würde ich sagen, das sieht nicht gut aus. Den Rest der Geschichte müsste man nachlesen, äh, kenne ich in dem Fall auch nicht, das ist auch wirklich nicht die Dinge, die ich verstehen könnte. Ähm, deswegen gehen wir in eine andere Ecke. Aber in der Tat könnte es jetzt einen weiteren Schritt geben. Ich weiß nicht, ob es den Schritt in diesem Fall gegeben hat, aber ich zeige Ihnen den in einem anderen Fall. Es ist eben so, dass auch heute noch gelegentlich Dinge dann auch völlig abstürzen. Eine Geschichte, die ich damals in Darf ich Zahlen im Buch beschrieben habe, war sozusagen Dinge aus der Doktorarbeit von Daniel Biss. Ähm, sozusagen ein Beispiel, wo man sehen kann, dass am Ende, trotz all dieser Schritte der Qualitätskontrolle, die ich Ihnen gezeigt habe, am Ende was schief gehen kann, trotz der Sorgfalt und Expertise und den Experten und so weiter. Daniel Biss war Doktorand am ähm, MIT, wo ich ja auch promoviert habe, ähm, hat ähm, Doktorarbeit bei Michael Hopkins in der Topologie geschrieben im Jahr 2002 die Doktorarbeit hieß, an ähm, den Titel weiß ich gar nicht mehr, aber im Prinzip ist das das Hauptergebnis aus der Doktorarbeit, ähm, das dann publiziert worden ist unter dem Titel Der Homotopietyp der Matroid-Krassmann-Mannigfaltigkeit. Wir gehen da jetzt auch wieder nicht in die Details rein, ist erschienen in den Annals of Mathematics, die vielleicht nicht die beste, aber zumindest die renommierteste Zeitschrift der... Mathematik ist der zweite Teil der Doktorarbeit, erschien dann in den Advances in Mathematics, die fast genauso bedeutsam sind. Und das für unser Thema heute interessante Ding ist eben Doktorarbeit vom MIT, Veröffentlichungen nach aller Begutachtung in zwei der besten Zeitschriften der Mathematik. Und da ist ein Problem, die Arbeit ist nämlich völlig falsch. Das ist erst ein paar Jahre später aufgefallen. Der, der es gemerkt hat, war ein Kollege aus Petersburg, der da besonders genau die Dinge angeschaut hat, Nikolai Mnjov. Und der deswegen, weil der Autor dann letztlich auf Nachfragen auch nicht reagierte und wie auch immer den Eindruck hat, jetzt muss man eigentlich mal öffentlich darlegen, dass da ein Problem ist. Und er hat es eben wieder gemacht im Archiv unter der Überschrift über die beiden Aufsätze von Daniel Biss, über den Homotopietyp der mathematik grasmanien der matroid grasmanien und den zweiten Aufsatz. Und ähm, hier ist die Kurzfassung von dem Beitrag von Herrn Joff. Der, hatte, der Beitrag hatte auch nur zwei Seiten. Und die Kurzfassung sagt, wir weisen hin auf einen Fehler in den Aufsätzen von Daniel Biss, die sich mit dem Hom Homotopietyp der Matroid-Grassmannien befassen. Daniel Biss hatte eigentlich für diese Sachen keine Zeit. Der war nämlich inzwischen so halb in die Politik gegangen. Er war Assistant Professor in Chicago, aber eigentlich Kandidat der Demokraten für den Senat ähm, und hatte eben wegen Wahlkampf und so weiter keine Zeit für die Mathematik mehr. Er hat dann letztlich am Tag, nachdem die Wahl in dem Fall verloren war, ähm, sich dann doch hingesetzt und die Errata formuliert. Und Errata ist eben Fehlermeldung. Die sind dann wiederum erschienen in Annals und Advances, also da, wo die eigentlichen Aufsätze waren. Und das hier ist die gesamte, das gesamte Erratum in den Annals of Mathematics 2009, also einige Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung 2003, wo er erklärt, in dem Beweis der Proposition 4.5 sei folgendes Argument gewesen, das Argument sei aber nicht richtig, und dann sagt er am Ende dieser Kurzmeldung, dies ähm, betrifft den Beweis des Haupttheorems, Theorem 1, dass daher eine Vermutung bleibt. Also bis gibt öffentlich Kund, der Beweis war falsch, weil der Beweis von Proposition 4.5 nicht stimmte und damit stimmt eben auch Theorem 1.1 zumindest der Beweis nicht. Der Beweis ist also falsch. Die Fehler waren allen Gutachtern entgangen. Bis heute wissen wir nicht, ob die Resultate richtig sind. Und ich kann nur sagen, ich sitze mit einer Doktorandin, Nevena Palic, in Berlin dran, uns diese Sachen genau anzuschauen. Ich glaube eigentlich nicht, dass der Satz richtig ist und würde gerne zeigen, dass nicht nur der Beweis falsch war, sondern eben auch die Behauptung. Aber das wissen wir nicht. Das Schöne an dieser Klarstellung von Daniel Biss, und das soll nicht nach Schadenfreude klingen, sondern ich finde es hervorragend, wenn man das sozusagen so klar kundtimmt, ist damit klar ist, das Problem ist wieder offen, die Bühne ist bereitet und wer jetzt rangeht und versucht, dieses Problem zu lösen und das am Ende lösen kann, der kriegt dann eben auch die Anerkennung dafür, wobei die Lösung eben so oder so ausgehen kann. Und das ist sehr viel besser, als wenn das alles Kuddelmuddel ist und irgendwelche Experten glauben zu wissen, dass da irgendwie was nicht richtig ist. Und ich will ja auch nicht so tun, als würden mir selber keine Fehler unterlaufen. Also wenn es hier sozusagen um öffentliche Bekenntnisse geht, dann kann ich sagen, auch in meiner Doktorarbeit, auch vom MIT, gibt es einen Abschnitt, der nicht richtig ist, weil da ein Lemma war, was nicht richtig ist, worauf mich dann ein paar Jahre später ein Kollege aus Japan hingewiesen hat in einer netten E-Mail. Und davon hängt sozusagen ein gesamter Abschnitt meiner Doktorarbeit ab. Ich habe also in meiner Doktorarbeit Fehler gemacht. Das ist übrigens genau dasselbe, was Herr Guttenberg dann auch über seine Doktorarbeit sagte. Er habe da Fehler gemacht. Ich hoffe, dass meine Fehler da von einer anderen Art sind. Aber wenn ich sozusagen kritisch sozusagen mein Publikationsverzeichnis durchgehe, dann gibt es da noch eine weitere Arbeit, von der ich weiß, dass das Ergebnis und der Beweis in der Form, wie es dort publiziert worden ist, nicht richtig sind. In dem Fall haben mich Kollegen aus Mexiko ähm, darauf hingewiesen, die eben in einem ähnlichen Gebiet gearbeitet haben und es damals genau angeschaut haben und gesagt das kann eigentlich nicht stimmen, weil wir kriegen da was anderes raus. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dann habt ihr hier eben Unrecht und dann geht es einmal hin und her und dann schaut man sich seine Sachen nochmal genauer an. Und ich habe meinen Beweis natürlich genau angeschaut, gesagt, der stimmt aber und dann haben wir nochmal angeschaut und festgestellt, nee, nee, der Fehler war bei mir. Die Arbeit muss man eigentlich auch neu machen. In dem Fall steht in der Arbeit von den Mexikanern ganz klar drin, das und was da in meiner Arbeit falsch ist. Insofern haben wir da eben auch eine klare Bühne, auch bevor ich die Überarbeitung dieser Arbeit fertig habe. In dem Fall waren es zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des Aufsatzes von 2002 und die Fehlererkenntnis kam eben im März 2014. Jetzt wollte ich aber eigentlich sozusagen zu dem Schinkenbrot kommen und damit eben auch einfach zu Dingen, die meine und unsere aktuelle Forschung betreffen. Ausgangspunkt ist das sogenannte Ham-Sandwich-Theorem und da kommt eben auch der Name her. Das hier ist sozusagen eines von meinen Lieblingsbildern von ähm, einem Ham-Sandwich, in dem Fall von der Titelseite der Diplomarbeit von Benjamin Matschke, der ja lange hier in Bonn ähm, Postdoc war. Ähm, der, das Ham-Sandwich-Theorem ist also der Satz vom Schinken-Sandwich und besagt folgendes, er wurde ursprünglich 1938 von Hugo Steinhaus formuliert und von Stefan Banach, einem berühmten ähm, polnischen Mathematiker, äh, bewiesen. Er sagt, jedes Schinken-Sandwich kann mit einem einzigen Schnitt so durch, durchgeschnitten werden, dass alle drei Teile, nämlich der Boden, der Deckel und der Schinken, genau in die Hälfte, also was weiß ich, halbes Gewicht geteilt werden. Das finde ich ist ein schönes Resultat. Ähm, da kann man auch eine vegetarische Version dafür machen und davon machen, ähm, die das wollen. Ähm, also man kann auch einfach Brot und Käse und eine Gurke nehmen und es gibt einen Schnitt, der das Brot und Käse und die Gurke jeweils in genau die Hälfte teilt. Aber was man sich eben auch überlegen kann, und wenn man gleich hinkommt, also ein Sandwich wie dieses hier, was eigentlich aussieht, als würde es aus vier Teilen bestehen. Im Allgemeinen gibt es keinen Schnitt, der vier Teile sozusagen jeweils ordentlich halbiert. Also bitte nicht obere und untere Brothilfte und Schinken und Käse. Das ist also der Satz. Die Aussage ist auch nicht einfach zu beweisen und der offensichtliche Ansatz, der einem vielleicht einfällt, man nimmt den Schwerpunkt vom oberen Teil und der Schwerpunkt vom unteren Teil und den Schwerpunkt von dem mittleren Teil und durch die drei Punkte lege ich eine Ebene. Das klingt zwar schön, aber richtig ist es nicht. In diesem Falle ist es so, dass sich diese Ham-Sandwich-Theorem ganz einfach aus einem Resultat, ein Standardresultat der algebraischen Topologie herleiten lässt, nämlich dem sogenannten Satz von Borsuk-Ulam. Der war schon 1933 bewiesen, also fünf Jahre früher und heutzutage ist also der Satz vom Schinken-Sandwich eine Variante von diesem Borsuk-Ulam-Satz. Ich möchte jetzt sozusagen in Variationen von dem Thema reingehen und bevor Bevor man dreidimensionale Sachen macht, macht man in der Mathematik immer erstmal Sachen in der Ebene. Und diese Teilungsaufgaben äh, bieten sich in ganz unterschiedlicher Version an. Hier ist sozusagen die erste Variante. Wir haben irgendeinen Klecks in der Ebene, ein Polygon, ähm, eine Pizza, was weiß ich. Und die Frage ist, kann man die mit einem Schnitt halbieren? Und die Antwort ist ja, eigentlich offensichtlich ja, man kann da sogar einen horizontalen Schnitt machen. Naja, der stimmt nicht ganz, vielleicht sozusagen, wir gehen in die richtige Höhe, dann wird es die Pizza halbieren. Nächste Aufgabe, ähm, zwei Schnitte und wir wollen in vier gleiche Teile zerlegen. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber man kann ja mal mit dem Halbieren anfangen. Dann haben wir zwei gleiche Teile und jetzt brauchen wir einen Schnitt, der den oberen und den unteren Teil gleichzeitig zerschneidet. Das geht aber auch. Man kann das zum Beispiel so machen, dass man den Schnitt einfach so nimmt, dass die obere Hälfte halbiert wird. Und dann wird notfalls ein bisschen gedreht. Und sozusagen zu jedem Winkel finde ich einen Schnitt, der die obere Hälfte dreht und irgendwann in irgendwo dazwischen wird dann auch ein Wert sein, ein Winkel, wo das auch die untere Hälfte halbiert Daraus kann man auch einen relativ einfach einen präzisen und korrekten Beweis machen. Aber ähm, das ist vielleicht nicht mehr so ganz offensichtlich und wir haben da eigentlich jetzt den Zwischenwertsatz aus der Analysis verwendet. Der sagt, wenn ich da so eine Gerade bewege, sodass vorher irgendwie mehr auf der linken Seite und dann mehr auf der rechten Seite ist, dann muss es irgendwo dazwischen einen Wert geben, wo gleich viel auf der rechten und linken Seite ist. Also, da werden so Stetigkeitsargumente verwendet. Eigentlich sind wir da schon in Resultaten der Topologie. Das ist der Bereich der Mathematik, der sich mit Stetigkeitsargumenten beschäftigt. Weiter. Die Pizza, sie dürfen dreimal schneiden, acht gleiche Teile. Nur immer halbieren. Und die Antwort ist einfach, das geht nicht. Weil wenn ich drei Schnitte mache, dann kann man höchstens sieben Teile rausholen, kann man sich überlegen und auch diese sieben Teile kann man nicht hinkriegen, dass die alle gleich groß sind. Also geht nicht ähm, mit drei Schnitten in acht gleiche Teile geht nicht, in sieben Teile geht auch nicht. Aber wir können jetzt natürlich ähm, Variationen anschauen und das ist sozusagen das nächste Problem, was eben auch betrachtet worden ist. Wir haben jetzt nicht eine Pizza, sondern zwei, eine grüne und eine rote, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt sollen wir einen Schnitt finden, der beide Teile halbiert. Und auch das geht eigentlich nach demselben Argument, was wir gerade schon hatten. Wir nehmen eben einfach einen Schnitt, der da oben halbiert. Und dann notfalls drehen wir und wir drehen so, dass oben immer halbiert wird. Und unten dann nach Zwischenwertsatz wird man das irgendwo finden. Das ist also sozusagen der Typ von Problemen, die die Leute im Detail angeschaut haben. Und das war jetzt alles in der Ebene und jetzt kommt es eben wieder im Raum. Ich gebe Ihnen drei Objekte im Raum, Sie dürfen einmal schneiden und Sie sollen alle drei halbieren. Das geht in der Ebene nicht, im Raum geht es, das ist eben genau der Satz vom Schinkensandwich. Nächste Aufgabe, Sie haben zwei Objekte im Raum, was weiß ich, Ihr Sandwich und nur der obere und untere Teil vom Sandwich. Und sie sollen zweimal schneiden und sollen beide Teile in vier gleiche Teile teilen. Da habe ich jetzt schon gar kein Bild mehr hier. Ähm, aber Sie können es vorstellen, sozusagen von dem inneren Auge. Ähm, letztlich hat Hugo Hartwiger 1966 gezeigt, dass das geht. Ähm, offensichtlich ist es aber nicht ähm, und man muss da arbeiten und ist, ich sage es mal vorsichtig, ist auch nicht offensichtlich, dass der Beweis von Herrn Hartwiger äh, vollständig richtig ist. Wir sind da also sozusagen in den Subtilitäten von geometrischer und algebraischer Topologie. Das Problem klingt also vielleicht ganz einfach, ähm, aber die Lösung ist es schon nicht mehr. Wir sind mitten in der Topologie angekommen. Nächste Aufgabe ein Objekt, was weiß ich, ein großer Kuchen, Sie dürfen dreimal schneiden und Sie sollen es in acht gleiche Teile teilen. Antwort Das können Sie, das können wir. Wir schneiden den Kuchen einmal einmal sozusagen ja das ist die Handbewegung, einmal horizontal durch, dann haben wir zwei Teile, und dann verwenden wir das Resultat von Herrn Hardweger. Auf die obere Hälfte und die untere Hälfte werden getrennt betrachtet. Also um so ein Problem mit einem Objekt zu lösen, ist es nützlich, Dinge zu wissen über das Problem mit mehreren Objekten. Also die Dinger hängen auch noch alle zusammen. Also das hier geht. Wenn man es jetzt systematisch anschauen will, und wir Mathematiker sind ja systematische Leute, dann nehmen wir d, die Dimension. Das wäre jetzt zwei oder drei gewesen, wenn wir in der Ebene oder im Raum sind. J wird die Anzahl der Objekte sein. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt J heißen muss, aber das ist der übliche Buchstabe. Also J wie Objekt. Ähm, und ähm, K wird die Anzahl der Schnitte sein. Ähm, was weiß ich, K wie Katz im Englischen. Ähm, und äh, unter dieser Voraussetzung hat Edgar Ramos, der Doktorand in Chicago war, bei Herbert Edelsbrunner 1995 sozusagen die allgemeine Frage formuliert, die diese ganzen Sachen zusammenfasst und sagt, für welche Parameter d, j und k kann man jetzt, wenn ich j Objekte habe und k Schnitte habe, kann ich denn ähm, sozusagen die j Objekte in jeweils gleichzeitig zwei hoch k gleiche Teile zerschneiden. Also zum Beispiel Dimension D gleich 3 und J gleich 3 und K gleich 1. Das war der Satz vom Schinken-Sandwich. Drei Objekte, ein Schnitt. Aber wir haben uns auch gerade überlegt, dass es geht für Dimension 3 für ein Objekt und drei Schnitte und acht gleiche Teile, die wir haben wollen. Aber wir hatten uns auch überlegt für D gleich 2, also für die Pizza-Version in der Ebene, ähm, mit ähm, einem Objekt und drei Schnitte geht eben nicht, weil wir da höchstens sieben Teile bekommen. Also für manche von den Parametern geht es und für manche nicht. Und Herr Ramos hatte eine sehr präzise Vermutung, die eben auch in seiner Doktorarbeit steht und in der Arbeit von 1996 publiziert. Die sagt, es geht dann und nur dann, wenn diese Ungleichung hier stimmt. Jetzt kann man da einsetzen, also d mal k soll größer gleich j mal 2 auch k minus 1 sein. Und er sagt, dann und nur dann. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dann geht's es. Und wenn sie nicht erfüllt ist, dann geht's nicht. Die zweite Hälfte ist relativ einfach. Dass man sich überlegt, dass das eine notwendige Bedingung ist. Ähm, letztlich deswegen, weil wenn ich k mal schneiden darf in d-dimensionalen Raum, dann habe ich d mal k freie Koordinaten oder Parameter. Dann weiß ich, wie viel Freiheit da ist. Und wenn ich d mal k -Bedingungen, äh, Freiheitsgrade habe, dann kann ich auch sozusagen so viele Bedingungen erfüllen. Und wenn ich weniger habe, dann kann das nicht gehen. Damit ist also die eine Hälfte von Herrn Ramos seiner Vermutung im Prinzip klar. Ähm, die Idee und die Begründung dafür ist aus den 80er Jahren von David Avis. Die schwierige Sache hier ist zu zeigen, und das ist die Ramos Vermutung, dass wenn die Bedingung erfüllt ist auf die Zahlen J, K und D, dass dann die Schnitte immer möglich sind. Das ist die Ramos-Vermutung. Die ist jetzt also 20 Jahre alt und ähm, nur teilweise bewiesen. Und hier ist sozusagen eine Tabelle, die wir aufgestellt haben für verschiedene Werte von J ist also die Anzahl der Objekte und K ist die Anzahl der Schnitte. Und immer fragt man sich, in welcher Dimension geht das? Wie groß muss die Dimension sein, damit das funktioniert? Und da gibt es immer eine untere Schranke, die kommt von der Ramos-Bedingung und gibt eine obere Schranke, die ist sozusagen das Beste, was wir beweisen können. Und wenn die übereinstimmen, dann haben wir das Problem gelöst. Und wenn nicht, dann nicht. Und jetzt haben die Leute, weil man das allgemeine Problem nicht lösen kann, versucht zumindest einzelne Spezialfälle zu lösen. Und der Satz vom Schinken-Sandwich ist ein Spezialfall. Und es stellt sich raus, es gibt vier sozusagen wesentliche Arbeiten zu dem Problem aus den 20 Jahren. Angefangen mit der Arbeit von Herrn Ramos in Discrete and Computational Geometry. Dann eine Arbeit von Mani und äh, Recepcion Sivaljevic in den Advances, eine Top-Zeitschrift. Wir hatten gerade vorhin davon gesprochen. Und dann zwei Arbeiten von Sivaljevic, eine aus den Transactions der amerikanischen mathematischen Gesellschaft. Und eine ist erst letztes Jahr erschienen. Warum führe ich die Arbeiten so auf? Ähm, in jeder dieser Arbeiten werden Spezialfälle der Ramos-Vermutung bewiesen. Sie sind alle in renommierten Zeitschriften eingereicht und begutachtet und publiziert worden. Und sie sind alle vier falsch. Das heißt, wir sind hier in einer Ecke der Mathematik, wo man sozusagen zusammenfassend erstmal sagen kann, das sieht nicht gut aus. Ähm, einige dieser Arbeiten sind im Prinzip jetzt zumindest für Experten sozusagen grob falsch, wo man sagt, der Ansatz kann auch gar nicht funktionieren. Ähm, also für Experten, da werden eben nicht Null-Elemente konstruiert als Hinderniselemente in Gruppen, die nur das null enthalten. Das kann also einfach nicht gehen. Andere Sachen sind deutlich subtiler. Aber zumindest einige von den Sachen müssten den Autoren und eben auch den Gutachtern Auffallen müssen. Wer jetzt da sozusagen Finger in die Wunde legt, macht sich bei den Kollegen natürlich nicht unbedingt beliebt. Das ist so ein kleines Problem, mit dem, mit dem man kämpfen muss, und es ist eigentlich in der Mathematik auch nicht üblich, sozusagen öffentlich auf andere Leute Fehler hinzuweisen. Man macht das eigentlich erstmal privat und nett und per E-Mail oder wie auch immer. Ähm und erst dann, wenn die nicht reagieren, wie Mnjow bei BIS, ähm, muss man dann eben irgendwie das anders schauen, dass man das dokumentiert bekommt. In dem Fall haben wir das gemacht. Wir in dem Fall ist Pavle Blagojevic ähm, zurzeit als Gastprofessor in der Berlin Mathematical School, also DFG, gefördert. Florian Frick hat letztes Jahr an der TU Berlin eine spektakuläre Doktorarbeit hingelegt und ist jetzt ein cornell Assistant professor Albert Hase ist auch ein BMS-Doktorand in Berlin. Und wir haben dann äh, sozusagen vor ziemlich genau einem Jahr, vielleicht sogar auf den Tag genau, sozusagen ausgearbeitet, was wir wissen und können über das Problem und über diese vier Arbeiten und vor einem Jahr das den Kollegen sozusagen per E-Mail zugeschickt und gesagt, wir haben den Plan jetzt das sozusagen öffentlich aufs Netz zu legen. Die Hauptreaktion von dem einen Kollegen war, dass er diesen einen Satz, den er da behauptet hat, wirklich seinen Namen drauf haben will. Obwohl wir sagen, der Beweis ist nicht richtig. Und wir haben das dann eben ins Archiv gelegt und dann bei Zeitschrift eingereicht. Eben wieder bei den Transactions of the American Mathematical Society, wo eine der vier Arbeiten eben veröffentlicht war um Ihnen nur zu zeigen, wie das dann sozusagen in der Formulierung aussieht. Das ist sozusagen der Satz aus der Einleitung. In diesem Zusammenhang müssen wir feststellen, dass eine gewisse Anzahl von publizierten Beweisen einer kritischen Inspektion nicht standhalten und in der Tat einige der Zugänge, die da verwendet werden, einfach nicht funktionieren können weil einige dieser Fehler bisher nicht äh, sozusagen im Druck ähm, äh, hingewiesen worden sind, obwohl sie vielleicht, die Experten das ja wissen, werden wir detaillierte ähm, Berichte und Erklärungen dazu für diese Fälle liefern. Das ist also das, was, der, äh, was wir in diesem Aufsatz machen. Jetzt kann man fragen, ist so ein Aufsatz Fortschritt? Und ich behaupte ja. Ja. Fortschritt heißt eben nicht unbedingt, dass wir neue Dinge beweisen und damit mehr Behauptungen im Raum stehen, sondern als Fortschritt muss eben auch gelten, dann wenn die Erkenntnis kommt, gewisse Dinge sind nicht richtig, dass man dann ähm, darauf hinweist und das erklärt, wo die Probleme sind, unter anderem natürlich in der Hoffnung, dass man aus diesen Dingen dann auch was lernen kann. In diesem Falle, wie gesagt, sitzen jetzt seit einem Jahr die Gutachter der Zeitschriften und wir sind alle gespannt, was dabei rauskommt. Ich möchte Ihnen sozusagen die Situation, in der solche Fehler auftauchen, woran die Probleme liegen kann, warum die Leute nicht einfach merken, dass was einfach so falsch ist, ähm, einfach mal in einer literarischen Version ähm, demonstrieren. In diesem Falle aus einem Buch von Helga Königsdorf mit Satiren und Geschichten aus den Wissenschaften. Da gibt es eine Geschichte drin, die heißt ähm, Lemma 1. Und sie schreibt dort und erklärt sozusagen darüber, wie mathematische Aufsätze formulieren, funktionieren. Die Theoreme und Lemmata in einer mathematischen Arbeit sind nummeriert. Sie stehen in engem Zusammenhang. So findet man im Beweis von Theorem 11 die Formulierung, wie man mit Hilfe des Theorems 9 leicht sieht, gilt und so weiter. Im Beweis des Theorems 9 steht diese Aufgabe, diese Aussage ergibt sich nach Lemma 3. Im Beweis von Lemma 3 heißt es, diese Behauptung ist richtig, weil sich sonst ein Widerspruch zu Lemma 1 ergeben würde. So kann es sich durch verwobene logische Schlussketten herausstellen, dass alle Behauptungen einer mathematischen Arbeit nur dann bewiesen sind, wenn Lemma 1 tatsächlich gilt. Wenn also beim Beweis von Lemma 1 kein Fehlschluss unterlaufen ist. Aber Lemma 1 war falsch. Ende des Zitats. Ähm, lesen Sie die Geschichte gelegentlich nach. Sie ist... Absolut wunderbar, aber das ist natürlich Literatur. Es ist allerdings Literatur von einer Autorin, die auch andere wunderbare Dinge geschrieben hat, die durchaus weiß, worüber sie hier schreibt. Helga Königsdorf ist nämlich ein Pseudonym für die Mathematikerin Helga Bunke, die Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin war. Und die also, wenn sie sozusagen über die Architektur von mathematischen Aufsätzen hier schreibt, weiß, worum es geht. Trotzdem ist das hier Literatur. Es stellt sich aber heraus, dass dieselbe Art von Problemen, dass eben in Schlussketten am Ende alles von Lemma 1 abhängen kann und äh, ein einziger Fehler in einer langen Kette eben einfach auch was kaputt machen kann, eben auch im wirklichen Leben auftritt. Ähm, als ein Beispiel, was für uns auch relevant ist in gewisser Hinsicht. Ähm, Beschreibung aus einem Vortrag von Wladimir Wojwodzki, Fields-Medalist, im Vortrag aus dem März 2014 am Institute for Advanced Study in Princeton. Das hier ist eine seiner Vortragsfolien. Sie finden wiederum den gesamten Vortrag im Internet. Er erklärt drin, dass das Gebiet der motivischen Kohomologie damals als sehr spekulativ galt und keine festen Fundamente hatte. Und dann gab es einen fundamentalen Aufsatz im Jahr 1986, ähm, Algebraische Zyklen und höhere K-Theorie von Spencer Bloch, wo bald nach der Publikation Andre Susslin aus den, der UdSSR festgestellt hat, dass der Aufsatz einen Fehler hatte im Beweis von Lemma 1.1. Und er sagt, der Beweis konnte nicht repariert werden und fast alle Behauptungen des Aufsatzes blieben ähm, unbegründet. Das heißt, dieser Aufsatz ist sozusagen mit Lemma 1.1 abgestürzt. Und ähm, Wojwodzki führt dann eine beeindruckende Kette von anderen Aufsätzen aus seinem Arbeitsgebiet, und eben auch seine eigenen Aufsätze an, wo man nach Jahren nach der Publikation oder bald danach merkte, das ist ja alles falsch, das stimmt ja gar nicht. Und Wojwodzki hat da sozusagen Angst bekommen um sein eigenes Arbeitsgebiet und das, was er und seine Kollegen da machen in dem Bereich der algebraischen Topologie, wo er gearbeitet hat und da einen gewissen Schwenk gemacht. Frage also, was nun? Können wir der Mathematik nicht nur trauen, ist das alles falsch? Das ist natürlich nicht die Nachricht, die ich heute sozusagen verkünden will. Ähm, ich meine nein, wir müssen nur sorgfältig arbeiten, immer wieder überprüfen und revidieren. Aber die alte Illusion von einmal bewiesen gilt es dann bis in alle Ewigkeit, ist eben nicht richtig. Das gilt nur für eine sehr formale Art von logisch vollständigen Beweisen, wo alle Ergebnisse durch schrittweise Schlussfolgerungen aus den Grundannahmen mit Hilfe von logischen Schlussregeln abgeleitet, vollständig ausformuliert und dokumentiert sind. Bis vor kurzem hätte man gesagt, solch Beweise kann niemand aufschreiben und solche Beweise kann und will auch keiner lesen. Das heißt, diese Art von Theoretisch exakten und vollständigen Beweisen in der Mathematik sind einfach gar nicht realistisch. Wir wollen ja eben einfach am Ende auch was verstehen und nicht nur einen Formalismus nachrechnen. Damit komme ich aber sozusagen zu meinem Abschnitt 7, was der letztlich der letzte Abschnitt dieses Vortrags ist, über die Zukunft der Beweise. Ich sitze in Berlin zusammen mit Andreas Loos, der im Sonderforschungsbereich Diskretisierung beschäftigt ist, an einem Projekt, das heißt Panorama der Mathematik, wo wir eben auch Kandidaten, Lehramtsstudenten der Mathematik versuchen, ein, sozusagen ein rundes Bild der Mathematik zu vermitteln. Und in diesem Bild drin reden wir dann auch über Beweise und wir haben gesagt und sozusagen ausformuliert, es gibt eigentlich drei Arten von Beweisen in der Mathematik, über die man reden kann. Und das erste wären vollständig ausgearbeitete formale Beweise. Das ist das, was ich jetzt gerade versucht habe zu skizzieren. Wir fangen an mit den Axiomen und exakte Schlussregeln und alles exakt und wie auch immer. Und dann ist es absolut korrekt. Inzwischen kann man sagen, diese Art von Beweisen gibt es. Und das sind die sogenannten formalen Beweise, Formal Proofs. Und in einer modernen Version sieht das so aus. Ich weiß nicht, ob Sie das Ergebnis erkennen. Das ist der Beweis dafür, dass die Wurzel aus zwei irrational ist. Also ein Ergebnis, was sozusagen klassische Zahlentheorie aller Euklid ist und was wir eben auch in der Zahlentheorievorlesung ganz am Anfang machen und eigentlich in zwei Zeilen geht. Dieses hier ist ein Computerbeweis, also sozusagen mit Computerhilfe exakt ausgearbeitet und formalisiert. Und zwar so formuliert, dass ein anderes Computerprogramm, ein sogenannter Proof-Checker, das Ding sich vornehmen, überprüfen kann und sagen kann, das beweist, was es soll, vollständig und richtig. Das sind also sozusagen Beweise, Klasse Nummer 1, die formalen Beweise. Computer können sowas schreiben und lesen. In Zukunft... Formale Beweise gibt es aus den letzten 15 Jahren vielleicht, das ist sehr im Fluss. In Zukunft werden die Dinge vielleicht auch sehr viel lesbarer werden und auch noch ähm, leichter zu ähm, erstellen. Ähm die Frage ist, wie kommt man auf solche Beweise und die Antwort ist natürlich dann doch eigentlich erst dadurch, dass wir andere Arten von Beweise her, nämlich die, die man verstanden hat und dann formalisiert also brauchen wir vielleicht die Beweise, die man verstanden hat, ebenso doch. Ich wollte aber darauf hinweisen, dass das da nicht nur eine Spielerei ist und ein bisschen abschreckend, sondern wirklich ein Bereich der Mathematik, wo wir großen Fortschritt machen und wo in den letzten Jahren eben auch sehr substanzielle Resultate, die man auch nicht so richtig glauben konnte, weil sie vielleicht auch auf zu vielen numerischen Computerrechnungen beruhten, mit formalen Beweisen ausgestattet worden sind. Sicher das prominenteste Beispiel ist der Beweis von Hales für die Kepler-Vermutung über die dichteste Packung von gleichgroßen Kugeln im Raum. Da gab es nur eine Behauptung von Kepler. Hales hat 1998 einen ähm, Beweis vorgelegt mit Gigabyte von Computerdaten und so weiter, der sich letztlich nicht wirklich überprüfen ließ. Und er hat 2014 einen Formal Proof vorgelegt, der dann von mehreren Proof-Checkern unabhängig überprüft worden ist. Also, das ist formal und vollständig richtig. Also, da gibt es Fortschritt. Trotzdem haben wir eben neben den Beweisen vom Typ 1 auch die Beweise vom Typ 2. Das sind die Beweise, die Menschen überzeugen können und das sind die klassischen Beweise in der Mathematik, aus denen wir so wahnsinnig viel gelernt haben über die Jahrtausende, die aber eben auch immer wieder kritisch angeschaut werden müssen, weil Beweise, die Menschen überzeugen können, natürlich auch Beweise sind, die Menschen täuschen können, weil wir es am Ende vielleicht eben doch nicht genau genug und logisch genug angeschaut haben. Und man muss dann sagen, es gibt natürlich neben den Beweisen, die Menschen überzeugen können, auch Beweise, aus denen wir wirklich etwas lernen können. Das sind interessante Beweise, das sind gute Beweise. Good proofs are proofs that make us wiser. Also gute Beweise sind die, aus denen wir wirklich was lernen können. Hat Juri Manin eben auch aus Bonn vor Jahren in einem Interview formuliert. Ich behaupte, ein guter, ein inspirierender Beweis kann letztlich auch ein Beweis mit Fehler sein und die Mathematikgeschichte zeigt das auch zum Beispiel an den Beweisen für den großen Firma. Es klingt paradox, aber Mathematikgeschichte beweist das Gegenteil. Und wenn ich ein kleines Fazit ziehen soll mit dem, was ich Ihnen erzählt und illustriert habe, dann hätte das vier Teile. Der erste Teil wäre sozusagen als Home Message aus der Mathematik, aber nicht nur der Mathematik. Fehler machen gehört zum Kreativarbeiten dazu. Zweitens, Fehler ausschließen, suchen und finden gehört zur Wissenschaft dazu. Das ist ein essentieller Teil von Wissenschaft. Drittens, das Fehler eingestehen gehört zur Ehrlichkeit dazu und viertens und vielleicht wichtigstens, aus Fehlern muss man lernen, aus Fehlern kann man lernen, aus Fehlern kann man sich vielleicht sogar inspirieren lassen. Und in der Hoffnung, dass ich mit diesem Vortrag heute Abend da nicht alle Illusionen zerstört habe, würde ich zusammenfassen und sagen, die Fehler gehören zur Mathematik und zur mathematischen Forschung. Und das ist gut so. Vielen Dank.